Hallo, ich bin der Achim und das ist hier die Nullnummer von We WeWantBeer. Was ist WeWantBeer? Das will ich eigentlich hier erklären. WeWantBeer ist eine Domain und Twitter-Account, den habe ich mir 2010, 2011 mal gesichert, weil ich einfach den Namen geil fand und Bier mag. Dann hatte ich ganz viele Ideen, aber über die Jahre ist auch nie was damit passiert, mehr oder weniger. Und ich habe ja auch das Motto Hashtag machen. Und da habe ich dann vor ein paar Wochen mich einfach hier hingesetzt im Biercafé West mit dem Junet und wir haben Biere probiert. Das macht er eh, weil er muss ja hier neue Biere listen und möchte die natürlich vorher probieren, gucken, was kann man auch anbieten. Und wir haben es halt aufgenommen, wie gesagt. Und wir hatten eine Menge Spaß dabei und ich fand es auch ganz unterhaltsam und habe gedacht, ja, das, das hauen wir jetzt einfach raus. Wir sind keine Biersommeliers, wir sind Bierliebhaber, vieles ist angeeignet, wir haben total unterschiedliche Geschmäcker und haben Spaß dabei. Und vielleicht findet ihr es auch unterhaltsam und guckt euch das an. Das wäre natürlich ideal. Wir haben dann auch mal direkt eine zweite Folge gemacht, weil es so viel Spaß gemacht hat. Und ab der dritten Folge ist der Tim dazugekommen. Der Tim agiert als Regisseur, Kameramann, macht den Schnitt und da haben wir auch nochmal einen komplett anderen Level erreicht. Also wir haben mit zwei Kameras gearbeitet, wir hatten besseren Ton, bessere Ausleuchtung. Und ich glaube, wir werden sogar noch mal ein oder zwei weitere Schritte machen können. Und da freue ich mich auch drauf. Aber We Want bon Bier soll mehr sein, als nur Jonet und ich testen Biere. Ähm, wir haben überlegt halt, man könnte irgendwo hinbildern, sich Brauereien angucken. Ich bin sehr viel in der Welt unterwegs und ähm, gehe dort in Craft Beer Bars und könnte vielleicht auch mal unterwegs ein Video machen, wie die lokale Craft Beer Szene ausschaut. Das kann ich mir auch spannend vorstellen, vielleicht gefällt euch das auch. Und auch das ist We Want Beer. Also in dem Format geht es logischerweise um Bier, aber unterschiedlichste Inhalte werden wir versuchen dazu präsentieren. Ich, der Junid, ähm, eventuell kommen auch noch andere Leute hinzu. Da bin ich mir auch relativ sicher, dass das passieren wird. Und wir werden einfach eine Menge Spaß haben, eine Menge Bier trinken und hoffentlich auch dabei noch unterhaltsam sein und vielleicht auch das ein oder andere Wissen vermitteln. Also, wenn ihr Bock habt, dann guckt es euch an. Idealerweise natürlich mit einem leckeren Bier, eurem Lieblingsbier oder vielleicht einem Bier, was ihr gerade entdeckt. Und ähm, hinterlasst uns gerne Feedback in den Kommentaren oder auch Sonst wo, wir sind ja einfach zu finden. Ihr könnt auf Facebook gehen, ihr könnt auf Twitter gehen, ihr könnt bei YouTube bleiben, wie ihr wollt. Natürlich abonnieren, die Glocke läuten, wie es der professionelle YouTuber so sagt. Müsst ihr aber nicht, trinkt einfach Bier, habt Spaß und ähm, ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Also bis dahin, bleibt positiv. Ich freue mich jedenfalls. Bis bald.